Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gina Kagoscha und heute schauen wir uns gemeinsam den Grapevine und die Weave an. Häufig werden ähnliche Schrittkombinationen gleich betitelt und dennoch kann es ein paar Unterschiede geben. Der Grapevine oder Wein und die Weave sind solche Kandidaten, denn der eine ist eher eine abgeschlossene Schrittkombination und der andere kann eigentlich unendlich weiter getanzt werden. Den Grapevine kennt schon viele aus Einsteigertänzen. Hier haben wir einen Schritt zur Seite, kreuzen dahinter, setzen den nächsten Schritt wieder zur Seite und haben hier meistens ein optionales Ende, also entweder ein Touch oder ein Kick oder ein Stomp oder was auch immer der Choreograf sich da ausdenkt. Diese Schrittkombination kann natürlich auch wieder in beide Richtungen getanzt werden. Das heißt, auch hier kann ich meinen Schritt wieder zur Seite machen, gehe kreuze dahinter, mache den nächsten Schritt wieder zur Seite und habe hier wieder mein optionales Ende. Dieses optionale Ende ist in der Regel so, dass ich den letzten Fuß nicht belaste. Das heißt, meistens haben wir einen Touch, Kick oder einen Stomp, um dann trotzdem mit dem anderen Fuß wieder weiterzugehen. Wir könnten also das Ganze auch in Endlosschleife hin und her tanzen. Gehen wieder auf die andere Seite und tanzen die ganze Zeit hin und her. Ohne, dass hier irgendetwas an den Schritten geändert wird. Meine Weave hingegen kann endlos in eine Richtung weitergehen. Das heißt, ich mache Vorkreuzen, Seit, Hinterkreuzen, Seit, Vorkreuzen, Seit, hinterkreuzen, seit, bis dann der Choreograf mir irgendwann sagt, okay, jetzt haben wir die Weave lang genug getanzt, jetzt machen wir einen Rockstep zur Seite und dann starten wir vielleicht die Weave in die andere Richtung. Seit, hinterkreuzen, seit, vorkreuzen, seit. Und auch hier gibt es dann wieder ein Ende, das der de jeweilige Choreograf entscheidet. Aber das ist dann meist schon wieder eine neue Schrittkombination, und da endet dann unser Weave. Warum heißt das Ding jetzt Weave? Genau, weil die Schritte aussehen, als würden wir weben. Ja, wir machen unseren Schritt vorne rüber, wir gehen zur Seite, wir machen unseren Schritt nach hinten, wir gehen wieder zur Seite, machen unseren Schritt nach vorne. Dadurch weben wir am Boden längs. Ihr seht also, die Figuren haben auch Ähnlichkeiten. Wir haben Kreuzschritte und wir haben Seitschritte in beiden Figuren oder in beiden Schrittfolgen. Wenn wir jetzt also beigehen und uns das Ganze ein bisschen vereinfachen wollen, dann schauen wir uns einfach an, was unser Körper macht. Wenn wir einen Kreuzschritt machen, ist es ziemlich lästig, wenn wir einfach über unseren Fuß rübersteigen, den nächsten Schritt zur Seite machen, hinter unseren Fuß hergehen und wieder zur Seite machen. Einfacher wird das Ganze, wenn wir unseren Körper ein bisschen mitdrehen und aus dem Kreuzschritt fast einen Schritt nach vorne machen, ganz leicht in die Diagonale. Ich drehe meinen Körper also mit und setze meinen Schritt jetzt überkreuzt. Von vorne gesehen bin ich überkreuzt, gehe aber meinen Schritt ein bisschen in die Diagonale. Jetzt muss ich meinen Körper wieder drehen, damit ich den Seitschritt machen kann, stehe frontal nach vorne. Wenn ich jetzt nach hinten gehe mit meinem linken Fuß, drehe ich meinen Körper etwas nach links in die Diagonale, sodass mein Fuß etwas mehr nach hinten geht, statt zur Seite. Dasselbe Spiel wieder zurück, ich drehe mich wieder seitwärts, habe meine Front wieder nach vorne, mache meinen Schritt zur Seite und so kann ich das Ganze einfach weiterführen und stolper nicht mehr über meine eigenen Füße. Das Ganze gilt natürlich auch für unseren Grapevine. das heißt, ich kann mir das Leben leichter machen, wenn ich sage, ich mache meinen Seitwärtsschritt frontal und drehe mich etwas in die Diagonale, um meinen Kreuzen leicht in die Diagonale wieder zu setzen. Danach drehe ich mich wieder frontal, um den Seitschritt zu machen und habe dann mein Ende mit dem jeweiligen Kick, Stump, was auch immer. Eine kleine Variation zum Grapevine möchte ich euch nicht unterschlagen auch wenn sie nicht viel mit Weben und Kreuzschritten zu tun hat, aber man kann damit den Grapevine ersetzen, wenn man schon etwas weiter fortgeschritten ist. Und zwar der Rolling Vine. Der Rolling Vine hat dieselbe Schrittanzahl und endet auch genau gleich wie der Grapevine, beginnt allerdings mit einer Drehung. Während wir beim Grapevine unseren Schritt zur Seite setzen, machen wir beim Rolling Vine eine Drehung in die jeweilige Richtung. Ja, wenn ich jetzt rechts herum gehe, wenn ich meinen rechten Schritt setze, dann habe ich eine Drehung über die rechte Schulter. Das heißt, ich habe eins, zwei, drei Schritte und von hier aus kann ich wieder mein jeweiliges Ende setzen. Ich hoffe, ich konnte euch das Tanzen wieder ein bisschen leichter machen und freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Dann gibt es ein Video zum Thema Rock Steps. Habt ihr noch Fragen zum Thema Linelands oder vielleicht an mich als Tänzerin und Trainerin? Dann nutzt die Kommentare. Ihr wollt immer direkt mitbekommen, wenn ein neues Video online kommt? Dann klickt den Abonnieren-Button. Das war's schon für heute. Ich freue mich, wie gesagt, aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao.